Oh, hi, und willkommen. Mein Name ist an die und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ja, in der letzten Folge sind wir nach äh, okay tiefer, was war dat? Nach Sektor 5, äh, nee, nach Sektor 6. Nee, doch nee, wir sind durch Sektor 6 zu nach Sektor 5 gerannt und ja, wir sind er ist House und ja, wir haben die Lage ein bisschen besprochen und. Bisschen von der Hintergrundgeschichte von Eris und ihrer Mutter gehört, welche fast genauso war wie im Original. Mir ist ehrlich gesagt die Hintergrundgeschichte gerade eingefallen, als sie angefangen hatte, sie zu erzählen mit den verstorbenen mann und dass sie vorher schon äh, die Stimme von ihnen gehört hat, dass der verstorben ist und also was. Und ja, ich mache noch mal kurz die truhe auf. Ne? Ich habe sie nicht vergessen. Esbar Talisman. Lass mich raten, für die Espa leiste schneller auf, ne? stärk gerufen es Ah, okay. Das kann nicht schlecht sein. Keine Angst. Papa bringt alles wieder in Ordnung. Das kann vielleicht nicht schlecht sein irgendwann. Wenn wir weiß ich nicht Probleme haben im Bosskampf oder so, keine Ahnung. nationale Kämpfe, ich weiß es nicht. Und ja, wir gehen jetzt laut Barrett nach Sektor 7, um zu gucken, was da jetzt alles passiert. Aber mal schauen. Da so, waren wir jemals schon mal hier, ja, ne. Ich glaube ja. Ne, ich gucke da nur so. Ist übrigens aufgefallen, Barrett trägt auch im Menü, glaube ich, keine Sonnenbolle mehr. Ich glaube, der hat vorher schon da eine Sonnenbolle getragen im Menü. Allgemein, den seine sonnenbolle fehlt jetzt, ne? Ist mir auch schon ein paar Parts aufgefallen. Und ja. Ich frage mich, ob die irgendwann wieder bekommt Weil der hat ja eigentlich gar keine sonnenbolle aufgehabt im Original, wenn ich mich nicht irre. Deswegen habe ich mich schon immer gefragt, wo kommt die eigentlich her? Die war in Advent Children in dem Film. Und dann, seit ich weiß nicht, seitdem ist die irgendwie canon, so sage ich mal. Offiziell, also, ich weiß nicht, woher die Sonnenwohl aufmacht. Kommt durch die Trümmer kommen wir nicht durch. Was sollen wir tun? Wir nehmen den Tunnel auf dem Spielplatz. Ah, gute Idee, und wie kommen wir dahin? Gibt noch einen anderen Weg, weiß ich von Eris. Hm. Echt praktisch, so eine Verbündete vom alten Volk. Was Sorry, ist mir so rausgerutscht. Nee. alles klar ich nehme an das ist ja so ein kleiner filler ne? und eigentlich sind wir nicht nach sektor 7 zurückgekehrt weil ja das alles kaputt halt ne? Eine ganze riesige platte ist darunter gefallen hat all zu matche verarbeitet ich bin irgendwie nicht die richtige person für so emotionale momente ich meine ich halt meine klappe hier also emotionalen Sachen, aber ich bin jetzt nicht so eine Person, die jetzt so sagt, oh nein, ich bin jetzt so traurig, weil jetzt alle gestorben sind. Also erst einmal weiß ich ja, was hier alles noch passiert, ne? Und zweitens, ich bin allgemein nicht so eine Person, die sich so emotional bindet mit Charakteren, deswegen ja. Also es muss schon was richtig extremes kommen oder so, damit ich mich mit Charakteren verbündet fühle oder so aber in den meisten Fällen ist das leider nicht so. Aber ich bin da irgendwie eiskalt, weiß ich nicht. Deswegen habe ich auch die ganzen extremen Momente in Game of Thrones und so nicht so mitgenommen, ja, weiß ich nicht. Dieser, dieser schockierende Moment hier, die rote Hochzeit und sowas alles, ne, was ja irgendwie der schrecklichste, ekelhafteste, verstörendste Moment der gesamten Serie ist und äh, ich weiß nicht als ich das irgendwie das wurde irgendwann im fernsehen ausgestrahlt und ich habe dazu so nebenbei geguckt halt da war irgendwie so ein marathon von game of thrones und äh, ja ich habe dazu so im hintergrund geguckt und habe mir so gedacht mm -hmm, okay sind, sind eine menge leute gestorben ist eine menge merkwürdiges zeug passiert und ich habe da einfach nur so gegessen mm -hmm. <lacht> weiß nicht bin zu abgeertet glaube ich wenn er so viel Zeit im Internet verbringst, weil nicht auch im Internet tun mich solche Sachen nicht mehr so schockieren, wenn irgendwie so komische Sachen passieren, wenn ich don't Hug me, I'm scared. Kennt ihr die Serie? Kann ich nur empfehlen. Äh, ich sehe mich irgendwie zu so Momenten zurück, in denen ich so Sachen wie Two Girls One Cup vielleicht schockiert hätte. Aber mittlerweile bin ich schon so abgehärtet. Nee es irgendwie merkwürdig ich bin mal irgendwann über so ein pokémon video gestolpert da war so eine richtig putzige animation halt ne? also so weil nicht pikachu und evoli gesehen wie die einander miteinander gespielt haben so am rumtollen waren und so und das war das war sehr harmlos und sehr putzig und meine erfahrung im internet ist wenn irgendwas sehr putzig und niedlich und so was ist dann passiert irgendwas richtig Verstörendes oder so und ist aber nicht passiert. Das war, da ist überhaupt nichts passiert. Und ja, auch in den Kommentarsektionen waren viele Leute so, oh, ich habe, ich habe erwartet, dass irgendwann richtig krass passiert oder so. Also, die weil nicht sich gegenseitig abmetzen oder mit einer AK abballern oder was weiß ich. Was ich dann irgendwie so am Ende schockieren soll, keine Ahnung, ist aber nicht passiert. Und ja, das war merkwürdig. Und das ist irgendwie komisch, wenn er in so einem Mindset irgendwie die irgendwie Sachen anschaust, wenn du immer schon direkt irgendwie sowas erwartet jetzt sagt schon über ein irgendwie so hinaus, oh Gott, der hat schon Zeugs gesehen und Zeugs ge geguckt und ja, wenn den das nicht schockiert, dann nichts anderes. So, jedenfalls neue Gegner, nee, nicht neue Gegner, doch, nee. Ja, das thema Die Gegner jetzt auf unserem Level weiß nicht Verdammt. niemand hat glaube ich eine neue waffen ne? ich glaube er ist war die einzige die noch eine halt noch nicht eine dingens hatte ne ja ne, eine es können ne? wo ist das ist natürlich erstmal lernen ne? aber ja, das klammern da ich muss bei jedem gegner irgendwie so gucken so kann ich da vielleicht was lernen aber ich würde gerne irgendwie wissen, wie viele Sachen ich lernen kann, damit ich auch irgendwann weiß, ja, ich habe alles gelernt oder so. Also so wie das auf, wie die Materie so im Menü aufgebaut war, sagt jetzt irgendwie nicht so aus, als es wäre irgendwie der Fall gewesen. Warum gehen wir jetzt eigentlich hier lang? Wir sind in den ganzen führt uns der Weg nicht auch zum Walmart eigentlich? Warum gehen wir nicht den gleichen Weg mal? zurückgegangen sind weil die Schindler jetzt da sind Verstehe ich jetzt irgendwie nicht so ja, hopp. aber egal Gucken wir mal Mist. versuchen wir es da ziemlich gefährlich aber nichts womit wir nicht fertig werden Dann versuchen wir jetzt die ganze Zeit ihren Weg zurück zu Sektor 7 zu finden, um herauszufinden, dass wir nicht zurückgehen können. Wir sollten eigentlich nicht da zurückgehen können, weil da ist eine riesige Platte jetzt überall, überall das begraben, was wir kennen. Also wir dürften eigentlich gar nicht dahin kommen, wenn wir jetzt da ankommen würden. In Sektor 7 dann müssen wir eigentlich nur noch diese Platte sehen, theoretisch. Ne? Ich fand auch übrigens die Szene haben sie irgendwie komisch gemacht. Oh. Großer Sauger. Oder so so ein Tarnkreuzstrahl bedeutet hat. So, äh Analgüse. Eis tiefer Man muss ich eigentlich noch mal machen hier so ein Gegner äh, Magie äh, Gegner Magie Gegner. <lacht> können jetzt eigentlich noch mal zurück zu diesen typen gehen und gucken daneben helfen mir. sieg das war das wollte ich noch mal gucken ja okay das wird irgendwann dann kriegen wir nur mp absorption so, da haben wir schon atb schock, das will ich haben, aber wie soll ich das machen? Ich weiß, dass äh, Tifas Show können irgendwie die Schock-Anzeige im Schock-Modus hier nochmal erhöht, aber äh, weil sie nicht normal der Schock-Zustand der ja irgendwie nicht so lange. Also, wenn die Gegner gerade geschockt sind, ne, dann. Äh, mache ich hier diese Shoukunts und was ist das ach euch kenne ich, ich kenne euch alle alle kenne ich euch schock ich will das Ziel wechseln muss der geschockte da brauche ich irgendwie einen angriff der noch mal schock Schock von Zahl groß. Und das Problem ist, ach, der ist das, okay. Das oh, war's Ich, ich glaube, ich will was anderes außer Schakka geben. Ich glaube, ich gebe dir wie macht man das nochmal hier ich gebe dir eher chakra weil bei dir war glaube ich besser weil 85 prozent verlorener tp und je mehr tp man hat desto besser ist das natürlich ne? das heißt du bekommst irgendwas anderes versiegelung heilen barriere frost was glaube ich feuer und gewitter ne? ja. sind bald halt bedient das kommt weg hat kommt dahin hat vorsichtig ich mal hochleveln, so irgendwas gelbes noch. Uh, oh, Erzschlag haben wir ja auch jetzt. Also ist die Leistung einen zufälligen Wert aufgeladen. Ich meine, ja, das ist eigentlich nicht schlecht für Cloud, weil dann kann er nämlich weiß, was wir geben dir stehlen Da wäre eigentlich gut für Cloud, weil dann, wenn ich Glück habe, wird seine. Dinge sofort aufgefüllt, dann kann er direkt analysieren. Ne? Außerdem steuere ich ihn sowieso die meiste Zeit also. Ja, keine Ahnung. Irgendwann wollte ich noch sagen, ach ja, mit der Szene ja, als die Platte runtergefallen ist. sie haben sie ein bisschen komisch umgesetzt, finde ich, weil da war irgendwie war nicht so voll die dynamische Musik noch im Hintergrund, während die Platte runtergefallen ist, aber ähm Oh, ihr seid neu da ja, seht ihr hat sich voll gelohnt jetzt kann ich direkt hier analysieren so alles analysiert weil ich da war irgendwie voll die panische musik und so von dem original ach nee, nicht Im Original war irgendwie war ich eine sehr trübere Musik und als hier der Präsident sich da angeguckt hat, hat man so Opernmusik gehört, die er sich wahrscheinlich gerade in diesem Zimmer angehört hat. Was weiß ich, nicht, war ein wahrscheinlich so eine sehr eine zwieliche Atmosphäre irgendwie gehen sollte. Also, ja, so, äh, Leute sind hier gerade am Sterben, weil die Platte darunter fällt. Aber der Typ ist da voll die Opernmusik an. Also, voll zivilisierte Musik im Hintergrund, während Leute da im Hintergrund sterben. Sollte so ein Kontrast irgendwie herstellen. Und ja, in der Version hat man irgendwie nur so <lacht> <lacht> Musik irgendwie gar nicht. Hat irgendwie nicht so gepasst, weiß sie nicht so ganz am Ende als die Szene vorbei war. Da hat man so nicht so eine trübe musik gehört aber das war es dann auch schon in der letzten sekunde so wortwörtlich weil wie komisch so ist ein ganz neues gebiet sieht so aus Gott, oh gott oh nee Oh mein gott und dann aber ein gegner hier mit voll vielen voll vielen, äh, hp und den kann ich wahrscheinlich nicht schocken ich bin stumm ich glaube ich habe mal platz Au. mal ganz kurz gucken schafft man mit seinem mittel oh gott. Oh. war gott au ehrlich geh weg es ist ja schon tot ey. die solchen 200 prozent hier bekommen er ist unmöglich ich jetzt volle möhre daneben geschossen so, wir sind alle am sterben übrigens hey, wieder mit den AP immer so schnell down geht ne? hat auch blitzen ne? hat. Mein Gott, ey. Er hat so viel AP. Er hat 4000 AP, sich gerade. atp muss sich irgendwann hochgelevelt? Ich meine, er hatte nur irgendwie 3400 oder so vorher. So. Äh, wie jetzt, wie sieht es hier mit aus waffen 1 10 äh, Barrett, du kannst du kannst irgendwas hochleveln wahrscheinlich so magische attacke nein physische abwehr das wäre nicht schlecht tp maximum TP maximum 200 physische attacke an äh, nee, physische attacke hat er schon äh ich gebe dem ja noch mal tp maximum und dann hoffentlich hier noch was schaden von feuerstoß ist auch nicht schlecht so noch mal tp maximum so das ist irgendwie 4.300 punkte oder so haben wird dann ja zu oder irgendwie so nicht Schon wieder weggedrückt. Ich könnte es noch mal aufrufen, aber mache ich nicht. <lacht> so. Oh nein, sind Stühle. Hier sind drei Stühle. Ich habe so das Gefühl. Ich weiß was vielleicht gleich passiert. Ich hasse Stühle. So. Ähm, jetzt lang jetzt schon mal nicht weiter, das heißt hier es rein. Aha. Plattenschutzreif, geil. Das kriegen wir das, was ich hier die ganze Zeit klauen konnte. Ähm. Ist ja nicht besser gewesen als. na ja, direkt ist der, nee das hat hier. Äh. Plattenschutzreif ist er besser, hat mehr Verteidigung. Ja magische Abwehr. dreck da warte mal du kannst jetzt diesen guten reif glaube ich nehmen ne Reif, meine ich also was du bist sowieso mehr auf distanz und physisch auch sicher also ich wollte schon sagen ist sowieso mehr auf Distanzangriff. also ja komm. noch irgendwas Pinkes am besten erst mal produzieren wird bestimmt auch irgendwann voll nützlich. Oder noch mehr T TPUs. <lacht> mehr Materie kombinierbar. Mit mehreren Materie kombinierbar maximal TP plus 100 Prozent. Das heißt, ich kann zwei maximal. Ha, soll ich ihm noch mehr AP geben? <lacht> ich finde das ist bestimmt auch irgendwann voll nützlich, aber ja, noch mal das Thema das ist eine abwehr im vergleich zu den anderen naja ist wenig aber das wird äh, tp du kannst denken tanken ich glaube an dich das ist wie so ein Mor äh, weiß Mario aus final fantasy 1 Wir haben irgendwie voll viel ap aber keine abwehr ähm, hi. Du. Okay. ich mein geld aber zurückbekommen ich wollte schon sagen können die auch abhauen bitte nicht so das gefühl ich habe auch ein gebiet irgendwie voll ver ja wie kommt man hier eigentlich? ich nehme an hier klettert man irgendwann hoch, ne? Oder so? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. wer ja schon irgendwann hinkommen. Hi. Ich bin irgendwie in Fallout hier gerade. wenn die Metro-Tunnels hier rumlaufen. Ha, kontakt. So verlassen den Metro Tunnel darum, dann sind irgendwie so Raiders und so bei uns im Weg. Die bringen wir dann um, verteilen deren, deren Eingeweiden über den ganzen Ort. Ja, so also die von ab Wieso habe ich vor Ort auf diesen Kanal gespielt? Also, ich spiele Super Mario. Mit einem M Master an den ganzen JRPGs Anime-Style-Spiele und so und dann Fallout. <lacht> oh Gott, da ist schon wieder so ein Jason-World, ähnlich Jason. Ja, wie heißt dieser Typ von Turtles hier? Mit dieser Hockey-Maske, nach ihr seid. Dat. Au! Na du. Ah, der hat mich. Boah, ich mache ja gar nichts an Schaden gegen die. So, äh, weiß nicht. Butch, ja. Das ist die und Hutch. Mein Name ist Butch. Von Pokémon hier ja, diese, diese anderen beiden Team Rocket Mitglieder, die hin und wieder mal auftauchen, die und Butch, glaube ich. Ah. Neben der einen immer der Name irgendwie falsch ausgesprochen wird, weil ich irgendwie vorher nicht gewusst habe. Da, so, jetzt können wir den sein schock Dings erhöhen, aber der ist schon wieder tot. Na wie willst du das machen? Na, das ist vollkommen möglich hm. Also wie willst du das auf 200 machen? Stehe nicht. Und die Bosse, die sind zu stark. beim Bossen kriegst du halt nicht hin. Da geht deine Übersicht flöten und deine art ATB sind immer leer. Weiß nicht wirst du jemals irgendwie 200 Prozent erreichen und die Mission ist schon relativ früh zur Verfügung gestellt also muss sie ja irgendwie früh möglich sein oder da haben sie ihn nur da reingepackt um einen zu ärgern ja wir wissen er könnte die noch nicht kriegen aber wir geben euch die trotzdem ähm, warum seid ihr so komisch am Leuchten keine Ahnung einen den anderen ja, wo die zwei sind warum hat er gerade geheilt ich gehe auf den ein weg oben oh, in die fresse so. ja, vielleicht nicht magie einsetzen weil ich die gleiche Magie auch für Heilung und so benutze, aber trotzdem. Ich denke mal, dass wir in den Tels aufspielen und greifst die Gegner an, und dann kriegst du TP zurück. Und die P in den Tels aufspielen sind halt MP. Was für dieses Spiel MP werden? Ich das ist aber auch irgendwie so der Fall. Ich glaube, wenn du irgendwie angreifst, dann kommt so ein paar MP zurück. Klar hat glaube ich, eine Waffe, die einen Effekt hat, irgendwie MP zu generieren, wenn man angegriffen wird. Ne irgendwie so war da was da. Na gut, da sind noch, ne, das sind keine Gegner. Zieh auf die los. Nee. Da soll's geben. haben wir alle schon platt gemacht da könnt er durch passiert schon nichts so wo sind wir denn jetzt wir sind da ist immer wieder im wallmarkt was ach nee wir sollten von der links aus dahin gehen nee? haben wir ja gesagt vom Spielplatz war, das sieht auch nicht so gut aus. dem das sind alles Überlebende. Du lebst. Er war irgendein unwichtiger NPC, den ich überhaupt nicht mehr kenne. Hat mehr überlebt. Oder weniger. Wo sind die anderen? Weiß ich nicht. Tut mir leid. Schon okay ich bin so froh dich zu sehen das gibt mir hoffnung für die anderen hm. so wer war der typ noch mal für den äh, man so haben wir irgendwann mal eine quest wir gemacht ne? wir brauchen alle die noch anpacken können ist ja super der überlebt hat ne? Oh, ich sehe so weit hey betty was so weißt ne? du geht es gut ganz bestimmt da das mädchen das ich rausstellte nicht mal zu. ach ja er es wollte uns ja irgendwie zeigen wie man zu sektor 7 kommt ne? aber dann ist irgendwas ja, passiert man ist besser gut und hat in diesen diesen häuschen da reingehen glaube ich neue ja, ich muss mal lauter machen damit ich was höre ich höre nichts wegen dem blöden feuer dun, dun, dun. warte mal kenne ich das lied ja genau äh, boah, man hat hat noch mal immer gespielt ich glaube in irgendeiner stadt hat hat immer gespielt ne? Ich weiß nicht mehr, von wo das Lied war. Ich, ich dachte, der ist on away way. Hört sich an wie Weltkartenthema, aber das hat sich in einigen Situationen abgespielt. Ich glaube, das ist nicht mit einer Stadt oder so Und gleich zu Ja, noch etwas holen? verstehe, gleichen unserer Vielleicht Freunde nicht im Angebot, aber sie dich um. So, komm, neue Sachen, komm. Oh, hi. Knallprotz, ein Gewehr mit durchschlagbaren Kaliber, der heimlich auf den Schwarzmarkt den slums gehandelt wird. Endlich. So, ähm, Das ist ja besser als, was hat er jetzt ausgerüstet? Sehe ich nicht, ne. Ich sehe nicht, was er ausgerüstet hat. Verdammt. Das hier ist, das hier hat mehr Abwehr, weniger magie Abwehr. Ja, Hier ist immer nichts Neues. Schützt vor Schlaf. Willenskraft 10. Äh, er hat eine Schutzweste, deswegen tun man dem mal eine Überlebensweste holen. Ne? Viel Glück. So, dann können wir ihn noch hier... Warte mal. Äh, jetzt habe ich nicht Dings gekauft, ne? Hab ich den jetzt gekauft? Nee, ne? Ich kann auch nicht allen Plattenschutzreif geben, so langweilig. Wir haben alle drei Dinger, ne? Ich meine, 20 Abwehr, das ist viel. Hallo. Ich glaube, ich kann mir den aber gar nicht mehr leisten, ne? Nee, ein paar Sachen zum ersten Mal verkaufen, glaube ich. Zuerst das heißt, mal ich Sachen verkaufe. Da kann man verkaufen. alles werde ich nur ah, direkt. Die sind also so angeordnet. Also hier von ist ein einzelnes Objekt. Na, ja, ich habe Besitz 1 aber die sind beide hier übereinander. Das kotzt mich ein bisschen an. Ich habe gerne von allen eine Kopie. Das ist der Sammler in mir. So, von solchen Sachen kann man ja immer drei haben. Man weiß ja nie. Vielleicht brauche ich mal eine ganze Truppe, die irgendwie immun gegen irgendeinen Staatswert sein muss. Äh, nein, nicht. ich, nein, nicht verkaufen, kaufen, mein Gott. So, dann kaufen wir uns noch einen Plattenschutzreif. ist doch teuer Viel Glück. weil wann wirst du mal irgendwann magie begegnen ne? ich meine gibt sicher irgendwie mal situation wahrscheinlich im bossen mehr oder weniger aber hauptsächlich ist mit physischen angriffen hier konfrontiert also so habe ich das auch in der Tales auf serie Also lieber verteidigung anstatt spezielle verteidigung äh, physische angriffe sind sehr viel weitläufig in solchen spielen so äh, schaden sub spirit oder oh, ist auch nicht schlicht so, Zusätzlich haben materia slot und mein gott das ist eine menge das ist eine menge hp die ich hier ausschlagen kann Dann muss ich zuschlagen ich habe jetzt gerade mal 750 HP bekommen. Physische Attacke sollte ich auch. So, magische Attacke. So, die sind alle blöd. Bei niedrigen TP, Heilung plus 50 Prozent. Was bedeutet das? Die Wirkung von Heilmagie auf den Träger, wenn der TP wert ist doch voll blöd. So, natürlich kann aber nicht schaden. Und eine sache kann ich mir noch mal solange ist lange der TP wert bei 25 prozent oder weniger liegt natürlich eine magische tag TP bei mindestens 75 prozent liegt für die tage so lange das ist fast wie im dings wie Tales aufspielen auch kp verfassung oder so oder tp verfassung also, wenn ich mit ihm wenig, ach, der TP, ach, ja, solange der TPW bei mindestens 50 Prozent liegt, dann ist es äh, KP und TP-Verfassung aus den tels aufspielen. Hm, wie heißen die Dinger? Bei hohen TP. Ja, was warten? immer wir das physische Attacke. Ja. Das heißt, solange er immer über 75 Prozent ist, macht er mehr Schaden. Ne? Das ist auch nicht schlecht. Und da er so viele TP hat, ne? sogar die stärkste Waffe. Maximale Wut. Man hat alle vollgeladen atb ein in einen vernichtenden Kugelarm, Kugelhagel um. Das ist auch nicht schlecht. So, und das wird jetzt mal eiskalt in seine beste waffe. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, rüsten wir den noch hier mit aus. Nein. Und dann war es das auch. 4700. Halter. wir tiefer mehr HP als wird nee, wie hat er es wert als tiefer? was so zeigt man einen Arm, Barrett. Cool. stylisch rocken. Das war ich jetzt noch mal hier schnell um. Ich kann aber nicht auf die Rutsche. Der nee, ist besetzt. Hier hat es alle besetzt. ich von hier aus nicht zum Mallmat. So. Gut, dann muss ich sagen, ich beende Part hier. Wenigstens lebe ich noch. Ich muss mich jetzt nützlich Okay. Gut, dann mache ich jetzt einen Schnitt hier. In der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder, wenn es wieder weitergeht mit Final Fantasy 7 Remake. Ich bedanke mich alles für Zuschauer. Ich hoffe, ich hat der Part gefallen. wenn ihr doch ein ein Laken aber in Kommentaren würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.